Alright, und willkommen mein name ist an die YP. und ich bin mittelmario master und das sind unsere nachbarn ja die ja, uns einfach mal umstellt haben ja wir kommen ja nicht mehr raus naja ich habe meine axt äh, mit stoff versehen das heißt ich kann den stoff anzünden sehr schön und ich so, denke eine brennende axt boah. das ist ganz schön das ist creepy ey. <lacht> Ja, wie muss man da jetzt in der Situation wieder rauskommen, ey? Gibt's da nicht, ey. schon gar nicht nachgeguckt. Nimm mal deine Flugzeugaxt okay. und sie mit Stoff aus, dann kannst du deine Axt anzünden und ich ich damit angreifen. habe ich schon mal gemacht. Hat es auch nicht so gebracht. Ich kann was herstellen. Sprengstoff. Na super. Ja, du musst auf die Rückseite des Flugzeugs wieder. Ja, oder so. Ja, auch. glaube, ich, glaub, ich habe einen getötet. Ja. noch mehr. Ja. Und ich äh, sterbe gleich, weil ich äh, hungrig bin. Oh. Hm. Wir sind so ein bisschen... Weil wir als nächstes machen sollen ja wir, wir haben wirklich äh, so also gar keine Idee was zu tun können ich habe schon irgendwie bei Google nachgeguckt irgendwie also nicht hilft nicht so sehr nee, irgendwie nicht ne Ich habe auch keine Federn mehr, damit ich meine Waffe schneller machen kann. mein Gott, ey. Na? Ich weg. Ich könnte, ich könnte die Keule jetzt anzünden. Okay. du in der ach so du hast die axt dann gezündet ach, hm. das soll ich hm. vielleicht auch mal tun die wiecher weg bestimmt nicht auch? ich glaube ich mal vielleicht sehen nämlich nicht wenn ich sehen die uns im dunkeln auch vielleicht ich muss ja im Dunkeln hier rumlaufen ne? Moment höre ich gerade gar nichts. Ich höre nichts von dem, von denen. Ich denke, wir sollten mal die Chance nutzen und uns umsehen. Vielleicht schaffen wir es ja zu unserer Basis zurückzukommen. übernachten wir haben keine Stöcke ja ich bin da Mal arbeiten aber das Ding vielleicht wir die Nacht überspringen damit macht kein Licht an oder so vielleicht ich tue mich hier geduckt hier die ganze Zeit bewegen Nun sehen wir uns nicht Aber noch sechs Stücke. Ich glaube, wir ja durchdrücke die ganze Zeit. die ganze Zeit sind er ah. Ich glaube, die sehen uns ich nicht. Stock. Die wissen nicht, dass wir hier sind. Yeah. Nee, wo steckst du? Ich bin in der Nähe. Ich mache mal nicht lieber nicht an. Nee. Oh, aber ich habe ich habe ich hab aber kein ich habe nichts mehr zu essen, ey. weil mein Magen fühlt sich nämlich schon rot mit Blut. Ja, dann du yeah. halt dann tust du wieder. Okay. Oh, wir können speichern, aber oh, ich glaube, wir können es geben. Loskommen, ich habe Gegner oh, nein. speichern. Also, ich sehe nichts. Also schlafen? Ja, ich kann schlafen, aber wir können sowieso jetzt nicht schlafen. Also versuch mal. Hm. Die ganze Zeit bist du musst eigentlich? Du, du musst in meiner Nähe sein. Ach ja, Ich bin geduckt hier die ganze Zeit. Ja, nee, ich, ich bin direkt vom Lager. Lager. Ah, komm schon. Ja. Oh mein Gott, wir haben es, überlebt, ey. Wie haben wir das geschafft, aber? oder oh, Lager ist aber kaputt. Das Lager ist kaputt gegangen, okay. Okay, ist auch Alles noch ein klar. provisorisches, also. Es das sei heißt also, es wird nicht halten. Okay, ich habe Durst und ich habe und mein Magen fühlt sich weiterhin rot. Das ist gar nicht gar nicht mal so gut. So, dann baue ich hier eben. Eine, eine Hütte. Also ich gehe mal eben ans Wasser. Vielleicht finde ich da ja irgendwie Schildkröten. Okay. Oh, ich will halt aber nicht so schief bauen man soll es heißt ich wieder baumstimme hier ja ich versuche mal zu, so einer, zu, einer Basis zu kommen ja, viel spaß ich habe mich schon mal hier in gesiedelt und zwar zu essen maus ich habe noch genug ich kann die arbeit braten Bitte? So, also zu trinken, an, an trinken mangelt es mir nicht. Okay, ich bin jetzt erstmal ein bisschen versorgt. Ich habe vielleicht die Basis erreicht, sehr gut. aber ja, willst du ja an da. Ich werde noch das ähm, mitnehmen, was noch zu retten ist. Ja. Ich weiß erstmal. Ich fange mein neues Leben jetzt hier an. Oh, warum fährt Dreck auf mich? Ich baue uns eine Blockhütte. Ohne nur eine. Das war ein bisschen eng dann, aber was soll's? Ja. Na, es ist nicht mehr so viel, viel da. Es soll nicht mal was zu essen da. Wie alles gegessen. Die Säcke. Ja, ey, die Schweine. Wir haben uns ausgeraubt, ey. Ich habe ein neues Tier entdeckt, okay. Fünf Minuten mal ohne angegriffen zu werden. Ja, ey. jetzt mal im Ernst. Aber ich habe einen Hasen gefunden. Juhu. Ja, gut. Kann man das den außen aus block eine Blockhütte bauen? Oder, oder, oder bist du? Oh mein Gott. Bist du so weit weg. Ich bin noch beim Flugzeug. Ich tue mich keine fünf Meter mehr weg entfernen, ey. Das ist die art strategie <lacht> keine fünf meter von der base entfernen dann sind wir sicher voll ja, um oh, schon mal die ganzen oh ja das habe ich gehört hallo da bin ich wieder hallo ja. Wir sind unordentlich hier mit den ganzen Koffern und so, aber. Ja, aber was soll man machen? So, ich habe es auch irgendwie, ich bin jetzt auch eigentlich wieder an dem Punkt wo ich auch wieder was machen kann. <lacht> okay. okay. Fällt. Oh. Aber bei mir auch. nächstes mal wenn wir so überrannt werden würde ich einfach sagen wir rennen irgendwie zum schiff oder so Da ist auch ein bett drin ne? ja stimmt das schiff ist da unten ich werde, werde hier, ich werde mir hier meine bude hinsetzen ich, noch eine, oder? ich will aber auch eine ha. wenn schon denn schon nicht im wasser habe ich überhaupt eine schildkröte nee. doch habe ich Wassersammler steht sehr gut, trockengestellt, um uns auch Und damit jetzt alles so schief, das stört mich ein bisschen. Ja, das wird bei mir auch, auch richtig schief stehen. Das wird mir auch jetzt gleich stören. Das ist unser Lagerfeuer. Warte. Dofer, baum, fall um. Was ist ein ich sehe das nicht. <lacht> oh, ich höre was. Oh nein. Da yeah. ist, schon, da ist ah. wieder einer. Ja, eine Menge. Das sind sogar... Das sind Bären so. Das sind so vier Leute, ey. Das sind ah. alle blaue, Auf zum Flugzeug. auf zum flugzeug ich habe keine ausdauer mehr Aua. Aua. Ah. alter das hat eine menge oh, hey, ein Vogel. wie soll man aus dieser situation wieder rauskommen? ich verstehe nicht ich verstehe es auch nicht. Nicht Liebe machen von the forest, ich glaube Endgame. Ja, ja. Nee, nicht Endgame End Night hießen die. Bitte bitte patch das mal. Ich schon ein paar Jahre draußen. Ja, aber trotzdem bitte patch das mal. dankeschön Wir wollen es hier, hier wirklich beschweren, ey. Du hast Hunger, finde etwas zu essen. Ich habe doch gar keinen Hunger, ich habe noch, einen, ich habe erst halb leeren Magen. Aua, Aua. was war das? Was? Ich hab den hier hoch. Ich bin tot. So, tot. Nee. Oh nein, ich lebe. Schubst du denn da runter? Ja, das könnte mit euch auch passieren. Ja. So. Hm. <lacht> ja, jetzt mal <haben> essen. <lacht> ja. So trau ich den nicht. Ich kann keine Köpfe mehr tragen. Oh nein. Ja, oh nein, da oben ist noch einer. Fall da jetzt nicht runterwerfen, weil wenn du da runterfällst, dann bist du getötet. Ach. No. Ich höre einfach so... You can do it. Ist aber nur noch einer hier ah, da Das die... da noch einer ah, natürlich natürlich sie kommen auch immer nur in Gruppen. Ah, der ist tot den habe ich der, der hinten laut ab ja Haut bloß ab! Sonst passiert das auch! Ich warne euch! Oh, Hilfe! Hast du geworden? Ja, natürlich! Einfach aus, nicht so! Hupp. Hupp. Ja, das mache ich jetzt einfach mal so, ne? Wie geht es jetzt weiter? Ey. Ja, wie machen wir weiter? Erstmal esse ich einen Arm. Mm. Uh, Eklig. Das ist meine Hütte. Das ist die Hütte vom Master. Okay. Hier sind noch ein paar Baumstimme. Oh nein! Aua. Oh Gott! Ich glaube ich oh vom Gott. Baum erschlagen! Ich helf dir. Der Baum ist auf mich drauf gefallen ah. Das tut mir leid! Ja, ja. Hau bloß ab, ey! Oh, Gott. oh ich habe fast gar kein AP. Schon alles schwarz-weiß. zu übereinen. Ja! Das ist ja schlimm. er ist ja noch schlimmer als arbeiten. Ja. <lacht> Frost, Verzweiflung, Erniedrigung. Wut, Trauer, Verzweiflung, Erniedrigung. Ich fühle fühl mich gerade wie Tadims. Äh. Fühlt sich auch gerade so. Äh, ich fliegt einfach nur durch mein Haus, ey. Ach, okay, sehr, ey. Ach hier, hier unten liegen noch Baumstämme, ey. Das soll mich gleich mal ein, aber ich muss mich erstmal waschen, ey. Weil sonst kriege ich, glaube ich, Infektionen. Ich glaube, da kriege ich äh, Krankheiten und dann kriege ich noch Schaden. Oh, ich auch, okay. Ein Covered in blood. Ich glaube, ich brauche jetzt noch zwei Baumstämme, damit ich meine mein Dockhütchen fertig machen kann. Ich nenne das Hütchen. Da sind zwei Baumstämme am Boden. Ja, ich ja, habe ich auch gerade gesehen, aber ich muss mich erst waschen, weil ich wollte kein, keine Krankheiten haben. Es ist fertig, cool. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte eine Farbe wählen. richtig nicht den Topf auffüllen, ne? ah Ja, Topf auffüllen. Wir haben ja kein Wasserspender. Ich habe einen gebaut. ich wollte Wasser auffüllen da. Mit dem ich. Da Da Da bin ich. Da ja. ja, ich. Da ah, ich. Im Kopf. Ja. Yeah. Also so einen Möwenkopf zu haben, ist echt immer eine feine Sache. Ach. Na, Baumwolle, ja, schön ist. Baumwolle. Lass auch, die Feder. Ja. Warum kann ich, kann ich das Meerwasser nicht mitnehmen? Warum geht das nicht? Ja, dann habe ich auch versucht. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht geht. Und warte, Moment. Shake, heute Chili. Nein. Mr. Turtle Turtles I like Turtles Das ist doch eine Hello mein Turtle mm. Ich habe schildkröten Kopf und das ist noch eine Schildkröte Muss ich auch leider töten Ja! Yeah. Oh. Brauchen wir eigentlich noch hier, ey. Baumburg Alpines Baumhaus. Alpines Baumhaus? Ich... ja genau, das war wollte ich meine ich, ich wollte mir ein Baumhaus bauen, ey. Na, mach mal. Ich versuch's mal. Äh, Moment, wo haben wir ist... Äh, Bock, Blockhütte, Unterkünfte, Essen, Lagerung. Eigene Band, eigentliches Dach, ein Pavillon, ein Fels Felsband, ein Baumhaus! Ich weiß nicht, wo, wo ich da dran setzen kann. Beziehungsweise, wie ich da dran setzen kann, das weiß ich halt einfach gar nicht. Weil ich sehe auch keinen Punkt, wo, wo ich das befestigen kann. Ah! Aha. Äh, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. ja gut. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ja, ich bin gerade am bauen und ich baue jetzt äh, versuche mit Baum auszubauen. Ja, und also wenn du wenn du da einen Baum siehst und wo was dran ist, bitte den Baum nicht fällen. Und es tut mir leid, dass ich die vorhin mit dem Baumschlag <lacht> schlagen habe. Kann passieren Ja, passiert. Und um seinem Leben kämpfst, ey. Ja. Ich mein, wir kämpfen wirklich wortwörtlich um unser Leben, ey. So. Gucken wir, was du gleich zu, meine, zu meinem Plan hier sagst. Was hast du denn vor? Was hast du da hingesetzt? <lacht> Mauer eine Mauer, eine Felswand. Wofür? Um uns zu so beschützen. Die können da doch bestimmt einfach drüber springen. <lacht> Vor allen Dingen, wie viele Steine brauchen wir? 1100? 1100 1114? Ey, bist du wahnsinnig Da sind wir ja Jahre mit beschäftigt. <lacht> müssen noch irgendwas machen, hier. Bin ja jetzt schon beschäftigt, mein Baumhaus zu machen. Genau, dauernd hier Stücke und Steine. Ich brauche für mein Baumhaus Baumstämme. Ich glaube, ich irgendwas Besonderes gegessen. Ja, schon der nächste wieder. Noch ein Gegner. Ja. Da kann doch nicht wahr sein. <lacht> ich habe voll ins Koma fressen jetzt sag mir nicht du bist gestorben, Nein. Du bist gestorben. Ah, da kommt der baum aus okay ja also bitte den baum nicht nicht fällen dankeschön ah ich habe eine möwe erledigt aus oh, luft yeah also möwen die ich auch aus der luft töte das sind meine lieblingsmöwen ja, Baumstämme ja baumstämme noch ein Vogel aus der Luft erledigt cool. eine Stein weiß du, was zu tun ist ne? ja ich habe im Moment keine steine in unserem lager sind noch steine sich ich renne jetzt hin leicht bei Pika. Auf ewig. Auf ewig. Auf ewig. Auf ewig. Eine Ewigkeit später. Diese Mauer will uns beschützen, wenn die ein bisschen niedrig ist. Konnte man sie nicht irgendwie höher ja, Nicht. Also schon wieder zwei gehört. Gegner. Sind die? Ja hier. Und sonst? Oh, hi. oh hi. Ich bin tot. Der hat mich ja. umgehauen. Was machst du denn? Hilfe! Nein, ich will nicht den aufsammeln. Ich will dich aufsammeln. Ah, danke. Na so, der, so der Typ, den Spaß nochmal mal da runter. Ja. Fällt noch nicht mal unter, ihr. Medizin hast du keine, ne? Nee. Ich auch nicht. Die ganze Zeit schon hier ja auf niedrigen AP. Ich auch. Baumfeld, mach doch. Was war mit dem? Was wann mit denn? Oh, auf 1077. <lacht> ja, nur noch, ey. Die Betonung liegt auf nur noch. Hm. ich habe mich eingekremt wieder. Ich kann keine Stöcke mehr tragen. Oh, Ach, ja noch, ja noch eine Leichung, oh Gott, ich habe mich schwarz und weiß gegessen. So, den habe ich runtergeworfen. Der kommt nicht wieder. Ist ich mal mit. Ist hier wieder nichts. Ich habe schon wieder eingecremt. Ey. Schlafen gehen. Schlafen Stimmt gehen. Oh, bestimmt noch nicht. Ich kann ja kein Stück mehr einsammeln. Nee, ich kann noch nicht schlafen gehen. Ich speichere mal eben. So, ich habe gespeichert. Also schlafen gehen ist noch nicht. Das kann ich auch noch nicht. Diese Mauer wird uns beschützen. Nee, nein, nein, auch genau. Das ist der Plan. Oh, kann ich irgendwann meinen Stücken machen? Nee. Ich kann die ganze Zeit nichts bauen. Ich kann stockzaun bauen. Stockzaun? Ich könnte so eine Baumplattform bauen, aber nee. ich so Ich kann stockbaum um unseren. Felswand hier bauen. Was kann ich denn mit Stöcker machen? Ich könnte mit Felllager machen oder einen Knochenkorb oder ein Brüstungsgestell oder ein Fallkorb. Ich habe keine Ahnung! Ich hm. hm. glaube ich bauen wir mal erstmal so ein Wassersammler ja, vor die Hütte. Ehrlich? Ich ja, glaube, dass wir schlafen gehen. Nee, wir können doch nicht schlafen gehen. Natürlich nicht. Wir wollen schlafen, ich oh, kann schlafen. Kannst du auch schlafen. Hm. Äh, ja, äh, ist noch da. Ich bin da. da. Ja, Dann geh ja, da geht sch mal schlafen. Schlafen, Guten morgen. Guten Morgen, lebst du noch? Ja, wie viel? Ja, ich lebe noch. Äh, wie viele Minuten haben wir überhaupt noch? Weil ich gar nicht, nicht darauf geachtet. Ich würde mal sagen, dass wir uns jetzt noch mal eben ähm, was zu essen machen und dann den Park machen. <lacht> ah, meine Mauer die wird lange was ist überhaupt für, für ein großer Koffer hier. Ich brauche unbedingt ein Lagerfeuer. Ich, mild, ja. ich, ich hoffe, der Respawn richtiger Zeit. darunter gespissen yeah. äh, wo sind das lagerfeuer ist das hier irgendwo wie oh, ah, alles andere ja ich hab ich hab's schon gesehen ich mir jetzt weiß was heute gibt es ein bein zum frühstück lecker äh, Alkohol trinken, so was ist wieder voll. Haben wir es immer noch nicht fertig? Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Muss erstmal mal bein kochen, muss man essen, ab Hunger. Ganz schlimm. Ach. sehen, wie wir brauchen das noch. Noch immer noch 17, ey. Aber noch immer noch 1039. Eigentlich 1038, weil ich habe noch einen Stein. Das ist mein gesamter Part hier. Hm, ja. ist aber. Und wir hier die Bären essen die mich ins Koma fallen ich lassen. Ich einfach, ja. Aber eigentlich müsstest du jetzt wieder voller Gesundheit haben. No, ich habe nichts vergessen, also. Uh, ich meine jetzt an Gesundheit, nicht, nicht an nicht Magen. Weil wenn uh, wenn du niedrige Energie hast und dich muss dann wird die Energie wieder aufgefüllt. No. noch alles niedrig. Oh, nee. ja, und ich habe so eine Weste an wie dieser eine Typ aus wenn er hämmert. Hör mal wieder habe ich nie gesehen tatsächlich oh. der hat immer so eine, eine karierte weste angehabt ja genau das, das aber das weiß ich ich war ja, ich habe mal ganz kurz reingeschaut aber aber gesehen habe ich die sendung, sendung halt wirklich nie mich nie interessiert koffer geht aus dem weg ich in unsere basis mal runter man jetzt wird zurück wo oh, komme ich will jetzt noch meinen Baum ausfertig machen bevor wir den Baum verenden aber ja, wird glaube ich nichts mehr meinst du nicht ja, noch, noch. Äh, Moment ich brauche noch 7 ja, na gut, dann würde ich nur sagen, beenden wir jetzt mal den Part. Ja. Dann sehen wir im nächsten Part, äh, halt, wie es weitergeht. Das wird auch der letzte Part, also, sein für diese Session. Und dann geht es nächste Woche dann wieder weiter. Ja. ja also. Äh, Daniel, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Hm. Nein. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.